Sigurowitsch, wie schön, dich zu sehen. Wo so warst du nur? Magst du uns nicht mehr? Helen, ich bin total in euch Mädchen verliebt, aber ich, ich hatte geschäftlich zu tun. Ich komme bald wieder, ja? Ja, versprochen. <lacht> Jana, lass mich mal dein Bruder benutzen. Grüße dich. <lacht> Scheint, du bist ein wenig ausgehungert, was Frauen betrifft, hm? Ah, dieser tut. Ja, mhm. äh, ja, okay. Alles klar. Ich sage, Warte mal. Ich will nur gucken, wo das ist. Ich löse es jetzt nicht aus, weil es jetzt wieder ein paar Minuten weg Ich dachte mir, ja, kann man. Vielleicht später. Ja, er hat gesagt, geht auf ihn. Da mache ich natürlich mit. Hier bitte zwei von vom ja, sorry. Das ist klasse. Dann lass uns trinken, auf, was auch immer. Das ist sehr gutes Zeug. Und das ist ein guter Ort. Aber, zu Hause ist es doch am schönsten. Weißt du, ich bin durch die ganze Metro gereist und die Leute reden jede Menge Scheiße über die rote Linie. Dass es da schrecklich sei. Dass Aber es mich gäbe, dass wir Kameraden grundlos erschießen und man nicht einmal einen Witz erzählen kann, ohne eingesperrt zu werden. Moment, können wir uns noch einen Zum Wohle Artjom. Wow. Also, ja, unser Leben ist etwas strikt. Eine Partei, ein Anführer, eine Ideologie. Aber auch vor und alles Irgendwas war da. Nahrung, Medikamente, Treibstoff, Schutzräume. Keine Reichen, das stimmt. Aber auch keine Bettler. Noch einen Drink. Und jetzt auf die Gleichheit. Komm schon, Atio, hau weg den Scheiß. Artemis ist 23 und nicht so gewohnt. Die haben harten Stoff ah, ja. Ja. Jetzt schau dir die weit entfernten Stationen an. Die fressen sich gegenseitig. Verkaufen ihre Kinder als Sklaven. Wie in der Steinzeit. Sich selbst überlassen wird der Mensch zum Tier. Weißt du? Ordnung. Ordnung ist alles was zählt. Sie ist, sie, sie ist unsere Rettung. Du kannst also glauben was du willst. Aber ich bin ein Roter. Bis zu meinem Tod. Ich trinke auf die Ordnung. Prost. Na los, Artyom. Na los. Hau weg den Scheiß. Ruther damit. Also, mein Freund. So läuft das eben. Nicht böse sein, Artyom. Ich mache nur meine Arbeit, um die rote Linie zu beschützen. Und du... Musketier, bist von der falschen Seite der Barrikade. Soldaten, nehmen Sie diesen Kameraden fest. Jawohl, Herr Major. Jawohl. Wir kommen zurück, Genosse Major. Rühren, Soldat. Das war ziemlich dumm von mir. Ich hatte ihm das Gerede über Freundschaft abgekauft, das dumme Musketiergerede. Warte nur, das zahle ich dir heim. Ich frage mich jedoch, warum Pavel die Mühe auf sich genommen hat, mich in die Falle zu locken. Aufhören! Er ist nur etwas überenthusiastisch. Audition. Du bist für mich ein Freund, aber du musst verstehen, dass ich als Soldat meine Befehle befolgen und dich hierher bringen musste. Und jetzt stehst du unter Arrest. Aber vielleicht ist das für dich noch nicht die Endstation. Guten, Tag. Guten Tag. Rühren, Sie machen das hier doch ordentlich, oder? Jawohl, Genosse Moskwin ist hier. Inspiziert die Truppe. Der Generalsekretär, hier? Was ist mit Genosse Korbut? Jawohl, der Genosse General ist auch hier. Das ist ja mein Glückstag. Dann geht alles viel schneller als erwartet. Sieh Du bist ein schlauer Typ. Daher solltest du wissen, dass es so etwas wie Zufälle nicht gibt. Du bist hier, weil wir dich brauchen und du Informationen hast. Daher rate ich dir, zu kooperieren keine Sorge, ich gebe dir Rückendeckung, weil wir was sind? Musketiere! Alle für einen! Aber das Motto deiner Kameraden von Orden lautet, alles für uns. Der Krieg steht bevor und dieser Bunker, den ihr gefunden habt, wird kontrolliert, der wird überleben. Alle anderen gehen vor dir hunde. Doch wir haben uns darauf vorbereitet. Daher möchte ich, dass du dich uns anschließt, Artyom. General. Genosse Morosov. Ich fing schon an zu glauben, Sie hätten Ihren Einsatz nicht überlebt. Ich wurde gefangen genommen, Genosse Korbut. Dieser Ranger hier hat mich gerettet. Was für ein Zufall. Lesnitski, Sie sind einer der Spartaner Ranger. Kennen Sie diesen Mann? Jawohl. Sein Name ist Artyom Miller. vertraut. Zusammen haben Sie D6 gefunden. Außerdem hat er sich mehrere Empfehlungen verdient, seit er offiziell beim Orden gelistet ist. Nun, ich bin hoch erfreut, Sie kennenzulernen, Genosse Artyon. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig etwas zu bieten. Bringen Sie den Genossen in den Verhandlungsraum. Ja, sehr vertrauenswürdig auf jeden Fall. Der sympathische Mutant, dieser sogenannte Schwarze, ist von extremer wissenschaftlicher Bedeutung. Sagen Sie mir alles, was Sie über ihn wissen. Dann erlaube ich Ihnen, Ihr Leben und Ihren Job als Ranger zu behalten. Jedoch als mein Spion und Geheimagent. Genau wie diese Musketiere. Einer für alle und alle für... Generalsekretär Genosse Moskvin. Korbut, ich brauche noch einen Moment. Und was haben wir hier? Noch einen Feind der Revolution? Ha, perfekt. Wie Sie schon immer anmerkten, muss Lenya anfangen, seine... Äh, Fähigkeiten im Umgang mit Leuten zu verbessern. Also, eigentlich wollten wir... Ah, stecken Sie das Wahrheitsserum weg. Ich zeige Ihnen eine traditionellere Methode der Roten Armee. Schneller und wirkungsvoller. Du Stück Scheiße. Spuck's jetzt aus. Sag alles, was du über D6 weißt. Na, da. Weißt oh. Immer noch nichts. Oh. das Mist. Sprich, oder du wirst es später bereuen. Passwörter, Codenamen, geheime Protokolle. Was machst du denn da, Papa? Das nennt man ja. Verhör, Lenya. Verhör! Das übliche. Was denn? Hast du das mit deinen Puppen nie gespielt? Nein! Du kleines Stück Scheiße! Ohne Blut gibt es keine Macht! Doch, gibt es! Dein Bruder hat friedvoll geherrscht und sie sind... hier zurück! Gott verdammt! In Ordnung! Benutzen Sie Ihre Drogen! Benutzen Sie glühende Spieße! Holen Sie einfach alles aus ihm raus und erschießen Sie den Bastard. Kommen Sie danach zu mir ins Büro. Wir müssen reden. Ich muss nicht zustimmen. Gewalt ist der falsche Weg zu Informationen. Ich glaube an die Wissenschaft. Eine Injektion und du sagst uns alles. Das ist also die Vergangenheit. Das Artium alles verkackt hat. Glaube ich. Ja, das ist der Anfang. 6 nee, geschickt kam im Buch vor oder aber im zweiten Teil, glaube ich, noch mehr angeschaut. Dann beim dritten, dort kümmern, die gemacht haben, aber ja, eigentlich im ersten Teil schon, aber auch im Spiel schon mit verstanden, absolut. Und was ist mit dem Schwarzen? Die Kreatur wurde gesichtet. Die Details stehen in diesem Umschlag. Sie sammeln das Tier ein, sobald sie in Venedig fertig sind. Enttäuschen sie mich dieses Mal nicht. Das werde ich nicht, Genosse General. Das werde ich nicht. Fick dich, Gorbut! Fick meinen Vater und Morosov. Und die Revolution und meine eigene Zukunft. Lieber lasse ich mich erschießen, als wie mein Vater zu enden und den eigenen Bruder zu töten. Hör zu. Wenn du hier rauskommst, dann... Tja, dann lebe einfach. Hier, rein da. Das ist der Weg in die Freiheit. Glaub mir, ich weiß es. Ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, mich in diesen Schäden oh, nicht schon wieder, das eklig. zu verstecken. Ich habe schon wieder eine Trophäe gekriegt. Ah, und Kodrank. Gehen Sie von der Route. Ja, ja. Ah, hier sehe ich ein paar Level, Dino. Eine Stunde im Entwicklerlevel. Oh Gott. Kurz. weil ihr immer meine, w ich habe meine Waffen abgegradet, für so viel Geld ist der weg, weißt du? Nun, ich wünsche dir viel Glück. Endlich. Setzen Sie sich, Corbett. Lassen Sie uns reden. Über die Verhandlungen in der Polis? Ah, zurück. Sie wissen also schon davon. Immerhin leite ich den Geheimdienst. Warum haben Sie die Information dann durchsickern lassen? Ah. Die Flüchtlinge, die Polis, die Hanse ah. und selbst die ekeligen Faschisten kennen unsere Pläne. Die Ratten werden exterminiert. Und der Krieg ist sowieso nicht zu verhindern. Nicht zu verhindern? Da habe ich meine Zweifel. Ebenso wie das Politbüro. Ein Mann mit Zweifeln ist ein ängstlicher Mann. Wie können Sie es wagen? Sie sind der Leiter des Staatsschutzes und ich Ihr Vorgesetzter. Ja, aber jetzt, wo wir nur einen Schritt von einer vereinten Roten Metro entfernt sind, haben Sie nicht das Recht, den Plan zu stören. Ich habe kein Recht! Ich? Mosqueen. Als Sie mich darum baten, mich um Ihren älteren Bruder zu kümmern, als er noch Generalsekretär war, da habe ich Ihnen geholfen. Und nach seinem tragischen Tod habe ich Ihre Übernahme unterstützt. Ich würde daher vorschlagen, dass Sie meinen Rat jetzt annehmen. Das ist inakzeptabel. Es ist ganz einfach, Genosse Mosqueen. Wir halten alle zusammen, arm in arm, gegen den Sturm. Oder kämpfen wir jetzt jeder alleine? Aber, Korbut, ist diese verdammte Metro wirklich das Blut wert, das wir vergießen werden? Ich kenne einen Weg, es ohne Blut vergießen zu tun. Kein Blut, sagen Sie. In Ordnung. Lass. Machen Sie Ihr Ding. Ich kümmere mich ums Politbüro. Ja, sehr vereinte Stimmung auf jeden Fall. Ein Frontalangriff ist hoffnungslos. Aber wenn wir bei der Kirche in den Untergrund gehen, durch die Katakomben vorrücken und dann von hinten angreifen, sollten wir auf wenig oder sogar keinen Widerstand stoßen. Dann müssten wir nur einmal aufräumen. Achtung, Genosse General! Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jede Gruppe hat ihre Aufgabe und ihnen wurde nur gesagt, was sie wissen müssen, um Erfolg zu haben. Vergessen Sie aber nicht, dass dieser Einsatz streng geheim ist und Sie nicht lebendig vom Feind gefangen genommen werden dürfen. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Fragen? Dürfen wir Funk benutzen, nachdem wir die Ziele erobert haben? Nur im Notfall und auf einer verschlüsselten Frequenz. Falls wir auf starke feindliche Gegenangriffe stoßen, halten wir dann die Stellung oder treten wir den Rückzug an? Halten. Wie auch immer. Der Feind wird sehr wahrscheinlich keine effektive Gegenoffensive starten können. Genosse General, uns wurde zusammen mit unserer Ausrüstung ein Banner mitgegeben. Andererseits sollen wir all unsere Abzeichen entfernen. Nichts wird auf unsere Operation hindeuten. Erst nach dem Sieg und dem darauf folgenden Signal werden Sie die Banner über den eroberten Zielen hissen. Weitere Fragen? Nein, genosse General. Dann viel Glück! Ich ich nicht der dort der dort Linie. Linie. Linie! Als ob die mich nicht sehen hier oben. Jetzt bin ich im echten, von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel gebührt General Korbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesnitzki ihm von D6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten. Eine Sache ist jedoch klar. Pavel hat Informationen über den Schwarzen. Was ihn zu meinem aktuellen Ziel macht. Alright. Äh, ich habe gerade Besuch gekriegt. Ich muss kurz lesen, sorry. Musste mich kurz muten. Äh, jetzt bin ich Das habe ich gelesen, das war eklig. Ah, ja, genau, deswegen. Schon ah, ich krieg doch zum... okay, ich habe meine Waffen wieder nicht absolut logisch, aber naja, ah ich weiß nicht, wie gut meine ist, aber wenn möglich immer austauschen, natürlich. Ah, ich verstehe das jetzt endlich. Wenn das Licht unten blau ist, dann leuchtet auch mein Controller hell. Und wenn nicht, dann nicht. Ihn selbst. Hey, wer ist da? ja, der hat das doch selbst auch gerade ausgelöst. Da noch rausge, Was hat denn? Ja, der hat einen denn auf dem Gelände. Ich alleine? Na los, an die Arbeit. Ihr alle. ja, alle so und nicht einmal bemerken, dass man nicht. Du, ich habe diese Ratten gekümmert. Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache, aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wovon redest du? Leute erschießen? Was für eine, eine Qual. Meist noch zwei weitere Stunden hier oder? rumstehen. Welche Pflicht? Nein! Ich hab verkackt! Ich hab keine Wurfmesse mehr, deswegen... Ich bin kurz down. So. Ich bin schlau. Wieso, der darf ihn auslösen? Du ein echter Mann, bist warum zittern dann, dann deine Hände? Hände bedeutet Wer ist da? Was zum Doppel war das? <lacht> Die Verluste häufen sich! Nee, nee! Mach, mach mach! dass wir die Waffe so hinhängen. Aber nee, ich behalte mein eigenes. Ja, okay, war ein Versuch wert. Also, hier rein. Ich dachte, ich habe Wurfmesser. Habe ich auch. Licht, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfange. Was zur Tatto macht hier? Wer patrouilliert denn auf dem Gelände? Ich alleine? Na los, an die Arbeit. Ihr alle. Jawohl. Ivan, bleib. Ich muss da hinten durch irgendwie. Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache. Aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wovon redest du? Leute? Erschießen. Schöne nutzlose Rolle macht er da? dass sie das immer ansagen. Ich auch. Ja leider auch Verluste. Ah, ich habe einen Aufsatz drauf. Ah, damit sie auf lange Distanz besser wird. Stimmt, da war ja was. Scheiß, Master. Okay, Okay, das reicht sogar. Ich weiß nicht, ob ich da durchschießen kann. An ah, die Pistole sind jetzt zu so krank. Okay, das müsste es gewesen sein. Die Musik beruhigt sich nämlich. Wir lassen den. Ich könnte ihn höchstens ausschalten, aber töten werde ich ihn nicht. Und das ist. Ja. Ich vertraue dem jetzt einfach mal. Einmal raus. Jetzt muss ich gucken, wo ich hin muss. Ah, Das sieht nach sehr viel versprechenden Wegen aus. Wer ist da? Schei. Äh, entweder drehen meine Ohren durch, oder da draußen ist die Hand. Das ist die verdammte Zugluft. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Ergeltung einfange.